Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute lese ich euch eine Erinnerung aus meiner Kindheit vor. Und zwar erzähle ich euch eine Geschichte, die mir gerade eingefallen ist. Es war die Zeit, als meine Mutter noch lebte, also vor dem Krieg. Als ich noch nicht zur Schule ging, Mutter noch lebte, kamen regelmäßig Zigeuner nach Könwinkel. Sie lagerten unweit der Eiswiese, immer am gleichen Platz. Heute weiß ich, dass sie nur dort lagern durften. Sie hatten einige ärmliche Wohnwagen, ein paar magere Pferde. Wir Kinder waren fasziniert von dieser fremden Welt. Wann immer wir heimlich zu ihnen schleichen konnten, rannten wir davon. Und wir waren glücklich. Und doch voller Angst. Es war uns verboten, hinzugehen. Wir traten es trotzdem. Sie hatten ein großes Lagerfeuer, ein großer Kessel hing darüber und irgendwas Fremdes, Duftendes köchelte darin. Es ergang seltsame, unbekannte, fremde Musik. Halbnackte Kinder liefen umher. Es waren geheimnisvolle, märchenhafte Menschen. Dunkelhäutig, mit wilden, schwarzen Locken und dunklen Augen. Die Kleidung der Frauen war bunt, Kopftücher, Schmuck, klirrende Armreifen, märchenhaft, geheimnisvoll für uns. Wir bestaunen diese fremde Welt und, und ich kann mich noch genau erinnern, dass mich eine wilde Sehnsucht erfasste, ein Fernweh. Ich wusste nicht, wie mir war. Doch wir waren nur Zaungäste die Zigeuner brachten, beachteten uns gar nicht. Sie sangen fremde Lieder, wir waren verzaubert. Meine Freundinnen, denen ich davon erzählte, sahen mich achtungsvoll an und sagten, weißt du nicht, dass sie stehlen, Igel lebendig braten und kleine Kinder entführen? Das hatten wir uns damals beigebracht. Ich glaubte ihnen nicht und wäre am liebsten mit ihnen weggezogen. Wahrgenommen habe ich, dass Frauen mit Babys bettelten, andere aus der Hand lasen, Männer scheren und Messer schliffen. Morgens steckte ich mein Frühstücksbrot ein und fütterte damit die mageren Pferde. Abends stand ich am Rande des Lagers, hörte die fremde, sehnsüchtige Musik, hoffte, dass ich angesprochen aufgefordert würde, mich ans Lagerfeuer zu setzen. Das geschah nie, niemals. Damals verstand ich es nicht. Heute weiß ich alles. Und dann waren sie plötzlich fort. Sie kamen im nächsten Jahr wieder, aber dann kam das Jahr, da sie nicht kamen und nie mehr kamen. Ich konnte niemanden fragen, denn es war mir ja verboten gewesen, dahin zu gehen. Heute weiß ich alles. Heute ist Zigeuner eine Art Schimpfwort geworden. Wir würden, das heute, das Wir würden heute das Wort nicht mehr gebrauchen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich in Fanbriefen oder auch sonst fragen. Es war jetzt eine Geschichte von damals, die mir so spontan einfällt. Ich brauche nur ein Wort hören oder etwas sehen und dann fällt mir wieder etwas aus der Kindheit ein. Manchmal geschieht mir das auch, wenn ich Fanbriefe schreibe und dann erzähle ich das im Fanbrief. Für heute war es das. Ich sage Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jani.